NINTENDO! Sorry Leute, Mikrofon war aus. What the fuck? Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit Let's Drago. Äh, Tag Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein Dunkel, wir haben gerade 18 Uhr und ich friere so wie der letzte Ross. Gut, äh, ähm, mal also kurz bevor das Video losgeht. 1, 2, 3 und Los geht! <lacht> ich krieg der ja, so der leck mich doch. Also, also ein paar stunden, ein paar kenn ich mich aus, noch auswendig. Das ist der... Stadt. Hat mich Ruhe. Das kann ich auch. Aber wir müssen schon vorankommen, <lacht> also jetzt nicht mehr das da. Äh, Mensch, <lacht> ah, <jetzt, das, lacht> was warte nochmal. Ah, ich hab da. Sehr gut aufgefallen. Moment, Felchen. Das war XA. Ich bin auf dem Rom äh, und mein Emulator, deswegen wird's. Das ich sagt ich man nicht! Ich, ich bin auf jeden Fall ein Emulator. Moment, Moment mal, äh, XYA. What? Ich kann ja nicht stören. Geht die Maus. Nein, Hallo nein. Leute, die Maus ist im Video. Vor wirklich langer Zeit, irgendwo im Weltall, an einem dunklen, feuchten, <lacht> <lacht> ich, gemieden vom Sternenlicht, okay, lag ein gruseliger Planet, der einsam im All schwebte. Äh, seine Bewohner waren gruselig. Ständig warfen sie gruselige Blick ins All. Ah, sie waren gruselig und warfen gruselige Blick ins All. Einfach nur gruselige Tagträumer, nicht wahr? Falsch! <lacht> <lacht> sie waren Suchende, Suchende nach einem neuen Zuhause. <lacht> Endlich fiel ihr gruseliger Blick auf eine ferne Welt, ein Land der Schönheit und des Friedens. Das sieht aus wie ja. die Flagge sieht aus dem Planet, würde ich auch sagen. Ja. Und die sagen hallo. Sie, ja. Ihr Blick fällt auf einen Planet. Ja, genau die Flagge. Das ist der. Junger Meister Mario und Luigi. Ich habe eure Ankunft schon voller Ungeduld erwartet. Ja. In der Tat befürchte ich, dass die Prinzessin sich nach Spielkameraden sehnt. Oh, die sind doch erst Die benimmt. <lacht> ah ja, die benimmt sich eher trotzig. Ich sag's ja. dir, drück sie Drück oben auf. Ja, haben wir nicht, um zum Zimmer zu gelangen, wo sie euch erwartet. Bitte geht sofort zu ihr. Ja, ja, fünf Stunden, dann komme ich. <lacht> Lugas kennt das auch nur so. Äh, ups. Achso, oben oh, näher ja, haben wir schon gelesen. Du stollst Achso, doch. Du, du ja. hast du das gemacht. <lacht> <war doch> gemacht. <lacht> Funktioniert ja sehr gut. Moment, wenn ich den Rahmen geht dann doch mal. Ja. Also was du schuldest. Ja lol. Ja lol, du kannst ja gar nichts. Ich bin der ich bin ja der Pro, ja? Mr. Tate, das passt gar nicht zu der Musik. Nicht pennen! Was soll das, Tohu, Wabuhu? <lacht> Was ist mit der Prinzessin? Ja, das ist eine gute Frage. Achtung, das ist nicht Bowser Junior, das ist der Bowser. Ich, Prinz Bowser, nehme Prinzessin Peach mit mir. Ihr zwei Babys könnt euch schleichen. Was? Was? Vollkommener Unsinn! Ich glaube er, ihr werdet nichts dergleichen tun. Engar! Ongar heißt das eigentlich Ich wollte sogar Engar das sagen. Ongar! Wir ja! Du bist dran, Super Windelbo. Ja, super Windelbo. Den Namen trage ich mit Stolz. Moment. Jetzt fast genaut, perfekt. X, X, perfekt. Was war? Ach, hab... Ach so, ist eine andere Taste. Was äh? war du? Hä? Junge, du drauf Ach S hast du drauf gedrückt. Ja, S. Das? S. das schneiden wir auf. Ups. Ja, kann man mal verkacken. Junger Meister Mario. Nein, will ich nicht. Soll ich euch vielleicht die Action Action die Action Commandos erklären? Nee, wir wissen die. Na tatsächlich, nun gut, junger Meister Mario. Ja, ich bin noch nicht. Ich hab das schon mal gespielt. Äh, habe ich noch nicht, meine ich. Ach, scheiße. Ja, kann ich super. Aber das kritisch kritten kann ich. Daus. Fast hätte ich es vergessen. Ihr könnt euch auch den Flammen des Jungen Ja, ich weiß. es. Nee. Das tatsächlich. Ja. Nun gut, junger Meister Magie Hey, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Jetzt sitzt es doch hey. Back. Back. Back. Back. Ich bin ich bin ein Prinz ich kann nicht gegen euch verlieren doch anscheinend schon das ist gerade passiert ja, okay, das wird bläh, bläh, bläh. nein was passiert da Bombardier. Nein, was machen die denn da? Ich, ich frage mich wieder gleich auf OBS aus. Wir <lacht> <lacht> fliegen nach oben und dann sind die aber einmal ganz vorne. <lacht> ja, das Ding ist, der, der große Bildschirm ist halt von uns der untere und das, was ihr rechts oben seht, ist von uns auch der obere, aber ein bisschen größer. Bei euch ist ein bisschen kleiner. Ach nur unter dem oberen Bildschirm ist noch, also der berühmte Erfinder Professor Igitt, ah ja, <lacht> hat seine Zeitmaschine fertiggestellt. Die Kraftquelle der Maschine? Der erstaunliche Kobaltstern. Die Enthüllung fand im Pilzpalast statt und wurde von Besuchern aus nah und fern verfolgt. Berichten zufolge war Prinzessin Peach überglücklich über diese Erfindung. In der Tat, so glücklich, dass sie sofort zu einer Reise ins Pilzkönigreich der Vergangenheit aufbrach. Natürlich ist ihr treuer Kanzler Toadsworth Außer sich versorge. Tot to Toast nenne ich den jetzt, ja? Die Teils folgen um 11. Wir haben aber 18 Uhr, hallo! <lacht> hallo, hallo. Wo, wo bleiben die Details? Ah, 23 Uhr meinen die bestimmt. noch ein bisschen hier bleiben, ne? Ich hier keine <lacht> Doch, bitte, Kat. Ich muss sagen, ich bin einfach außer mir vor Sorge. bin <lacht> Kein Grund zur Sorge. Meine Maschine ist absolut sicher. Die Chancen für eine Rückkehr der Prozesse liegen bei... Nein, nein, sie Output Wacht auf! <lacht> <lacht> <lacht> Toadsworth! Oh nein! Er ist so in Sorge, dass er in Oma gefallen ist! <lacht> <lacht> Mario, ich bin sicher! Toadsworth hat einen Peppels in seinem Zimmer. Würdest du ihn bitte holen? Wir <lacht> <lacht> Die Übertragung per Lakito Cam vom Bildpalat folgt. Okay, aber... Momentan befindet sich Mario hier. <lacht> Und der Pepbild ist hier <lacht> im Todwohrzimmer. Oh übrigens. Dieses Symbol zeigt stets Marios aktuellen Aufenthaltsort an. Wirklich? war bewegt sich das Symbol nicht, wenn du dich in einem Raum bewegst. Aber wenn du einen anderen Raum betrittst, geht auch das Symbol von diesem Raum. Wenn du dich verirrst oder nicht weißt, wo du als nächstes hingehen sollst, oder du einfach nur gerne den Top Topscreen betrachtest, dann schau hierher und du wirst finden, wonach du suchst. Immerhin. In Ordnung, Mario. Wir zählen auf dich. Oh Oh, je! Yeah. Der Fepfels befindet sich in einem Block in Toastworts Zimmer. Du kannst, nicht <lacht> <lacht> du kannst ihn nicht verfehlen. Um ihn aus dem Block zu kriegen, stelle dich unter den Block und springe. Das funktioniert im Allgemeinen. Was machen denn deine Sprungkünfte? Ja! Von hier aus siehst du die Sachen ganz gut aus. Äh, von hier aus... Von hier aus sieht die Sache ganz gut aus. Viel Glück! Gut, mach dich! Junge! Oh, yeah. Ups, da war eine Wand. Junge, diese alte Technik einfach. Nee, nee, gönn mal. Oh, Kohle! wir haben 1 Euro, ein Cent. Ah, nice. Damit, ja. damit können wir sehr viel anfangen. Ja, das ist viel. Ups, ich hab gedacht, ich werde tot. Oh yeah! Schlafen! <lacht> Gesagt! Hä? <lacht> <lacht> nee? Verstehe ich irgendwas falsch oder? Achso. Uh. Ja, Augen aufmachen hilft immer. Vor der Block ist das 3 cm neben dir, was du riesst. Du erhältst einen Peppels. Ja, weil der Mikrofonpegel wieder hochgedreht hat. Was will ich? Ja, du! Touchwort. kann noch runterstellen. Weil ich. ich Irgendwelche letzten Worte? Kann ich deinen Stock haben? sind <lacht> das <lacht> <lacht> <denn> <lacht> Doktor, so reden Sie doch! Mann! Oh. Wird sich Todswort erholen? Immer oh, die Prognose ist düster. Hat du, <lacht> ich befürchte, unser lieber Toatsfurt hat sich in einen Pilzschock hineinbezogen. Ja, gesagt, Ohne die heilenden Kräfte eines Pet-Pilzes gibt es nichts, was wir tun können. Ja, zum Beispiel. Oh nein, nicht das Ding. Oh Gott, hm. Hallo. Ja. Was macht der für eine Scheiße? Ich hab gerade was gemacht. Äh, aber Kann geht. Werfen wir, äh, werfen wir doch mal einen Blick darauf? Die Zeitmaschine ist nun zurückgekehrt, aber irgendetwas fehlt. Was mag nur schiefgegangen sein? Oh, Prinzessin! Oh, nee. <lacht> <lacht> oh, Prinzessin! Willkommen zu Hause! Euer Majestät, ich war so voller. <lacht> Wartet! Mario, Luigi. Let's go. Meister Mario. Es ist schon einige Zeit seit eurem letzten Kampf vergangen. Benötigt ihr eine Auffrischung bezüglich der Action Kommandos? Äh. nee. Schön, schön. Nun denn, Meister Mario. Ihr seid der Meister. Ja, das weiß ich. <lacht> ich bin der Meister, Drake. <lacht> Alter. Hey, der Daos. Fast hätte ich's vergessen. Ihr könnt auch gegnerischen Angriffen ausweichen. Soll ich euch erklären, wie man solcherlei Aktionen ausführt? Nein, das weiß ich. So, so. Würdet ihr euch dann zum für eine Erklärung des Konters begeistern? Kontast? Das ist ganz Schön, schön. Nun dann, Meister Mario. Ihr seid der Meister. So ein Bot, du kassierst, Alter. Besser weg. Junge Luigi, ist so ein Bot. <lacht> der ist nicht da. Jut. Und wieder da. Ja, ist doch gar nicht. Und scheiße. Hätte man auch besser einkriegen können. Dreie wäre also ganz gut gewesen. Nein, nein, nein! Diese schreckliche Monster! Bleib. Also, um. <lacht> Bleib schön ruhig. Der Kerl hat sie nicht verspeist. Mein DS-Zeitradar zeigt an, dass sich Peach irgendwo im Pilzkönigreich der Vergangenheit befindet. Zeitradar! Zeitradar! Das hast du dir doch gerade ausgedacht. Woher ist denn dieses Mond plötzlich gekommen? Das weiß ich nicht. Und da die Zeitmaschine äh, angeschlagen zu sein scheint, können wir es auch nicht so einfach herausfinden. Also, wie war das? Bleib ruhig und sprich langsam. Ein seltsames Loch hat sich im Garten aufgetan. Hm. Es ist möglich dass die Rückkehr der Maschine Löcher in Zeitkontinuum gerissen hat. Auf zum Garten, Leute! Ja, genau. Ah, Luigi, bist du auf dem Weg zum Garten? Oh yeah. Bitte du nicht lieber warten und dieses Ding bewachen? Um zu verhindern, dass es noch alle Anwesenden verschlingt. Oh no! <lacht> Und... Oh, ich verstehe. Wenn du das nicht willst, kann ich dich kaum dazu zwingen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht musst du dich noch viel schrecklicheren Dingen stellen. Leute, denkt an zurück, an die Z zurück in die Zukunft, weil ihr wisst nie zu viel über eure Zukunft, ja? Oh hey, Nur sag mir, sind deine Sprünge schon so gekonnt wie du von Mario? Denn er ist der Beste! <lacht> stinkt. Ich muss ja irgendwann jetzt drücken. Ich weiß jetzt nicht, für was da. Ah. Ne. Ab kurz. Das ging ja. Ah Z. Willst du mich verarschen? Junge. Yeah. Yeah. Verstehe mich nicht falsch, aber verglichen mit Mario war das. Nun ja! Wie soll ich es ausdrücken? Unterwältigen! <lacht> ich wusste nicht mal, dass dieses Wort überhaupt gibt. Ich hab's so oft gehört. Verstehst du, was ich meine? Zeig ihm wovon ich spreche, Mario! So geht das! Ja. Mal ernsthaft, Luigi, versuch doch mal wie Mario ey, ey, Das hat sich doch ja niemals so oft geschrieben, oder so? Du musst intensiver daran arbeiten. Das war super! Der Sprung war großartig! Damit kommst du sogar an Mario ran! Ah ja! An Mario ran? Ach, wow. <lacht> ich hab nichts weiter gedacht, Jetzt kommt er damit. Ihr seid wahre Brüder! Hey! Jetzt aber nicht auf dem Garten! Aber erstmal muss die Aufnahme wendet werden. Yeah, jetzt schon. Ja. Nein! So Leute, ich verabschiede mich. Äh ja, dann bin ah, nee. ich dran, Hallo. Also äh entschuldigt. Äh, ich und das grüne Monster entschuld äh ver uns <lacht> Verabschieden uns von diesem Video äh ach nee, war ja Drago, sorry. Äh, ich und der Drago, nee, der Drago und ich verabschieden sich von diesem Video. Hallo. Äh, ich bin lost gerade. Warte. Ja, ich mach's jetzt Bis dahin. Leute, lasst ein Abo nicht. da, like, glähe Glocke und Ciao. <lacht>